Hallo zusammen! Ihr kennt ja wahrscheinlich noch mein letztes Video. Ich möchte es dieses Mal nochmal probieren mit einem bisschen kleineren Bild. Das Bild ist 30 auf 30 cm. Das letzte übrigens 40 auf 40. Ich habe es, glaube ich, vergessen zu sagen. Ich werde aber dieses Mal zusätzlich diesen Cell Creator und den Bubble Booster dazu nehmen und kann ich euch ja gleich mal zeigen, wie ich das anmische. Dann bis gleich! So Freunde, wer mein letztes Video ja nicht gesehen hat, ich hatte das ja mit Wollfäden gemacht, wo ich drüber gezogen habe. Dass ihr es auch wisst, der Keilrahmen ist dieses Mal wie gesagt 30 auf 30cm. möchte das gleich nochmal machen, aber dieses Mal praktisch mit Zellen. So, wie ich das immer mache, und zwar diesen Cell Creator. 2, 3, 4, 5 Tropfen mache ich hier rein weil ich möchte ein paar Farben reinmachen. Immer 2 Drittel zu 1 Drittel praktisch für also 2 Drittel Cell Creator, 1 Drittel Bubble Booster, das reicht. So ja, von diesem Bubble Booster mache ich dann im Prinzip drei Tropfen rein. Theoretisch reichen 2, aber ich habe immer ganz Spaß, ich mache dann drei rein und vermischt das hier drin einfach ein bisschen dann habt ihr nämlich diesen Cell Crater und Babelwuster gleich vermischt werde das in Gold zwei Tropfen reinmachen in das Preußisch Blau und ich denke mal in dieses Brillant Grün Zwei Tropfen, Das ist nämlich auch schon leer, das reicht. Gut, kurz umrühren. Also meistens mache ich es in schwarz und weiß gar nichts rein. Rühren trotzdem nochmal um, ich weiß auch nicht mehr viel. Aber das reicht. So. am besten glaube ich Pouring, Dirty Pouring, das hat am besten funktioniert. Lass Lass es aber auch wieder wieder Schichten Schichten reinlaufen, dass es nicht zu zu vermischt. So, dann drehen wir mal den Becher. Da dürfte ja ein Becher reichen bei diesem Bild. Drehe ich vielleicht nochmal. Ist blau. So gut ist. Ich hoffe, das reicht. Sicher, ist sicher. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Darum mische ich noch mal den Rest an, was ich noch habe. Ich glaube, gibt nichts Schlimmeres, wenn man zu wenig Farbe hat. So. Okay, dann lassen wir es jetzt mal ein bisschen laufen. Dass mal schön alles auseinanderziehen. So. Das ist doch ganz gut. Schauen dass wir die Kanten ein bisschen zu bekommen wieder. das sehe ich nicht, aber es sieht gut aus. So, eigentlich auch schon ein ganz cooles Bild geworden. Okay. Ihr seht, es bilden sich schon einzelne Zellen, aber das ist jetzt mal egal. Ich nehme jetzt hier wieder den Wollfaden. Schau mal, dass man den... drüber legen. und dann ziehen wir mal wieder wie gesagt Übungssache du es das jetzt auch zum ersten Mal hier fast zu viel finde ich aber gut Machen wir mal die nächste Reihe hier hin. Damit es nicht zu viel gibt. Und vielleicht noch einmal da vorne. Okay. Das sehe ich gerade, kommt es ein bisschen durch. Liegt manchmal auch an diesen billigen Rahmen. Okay. Ja. vielleicht hier noch mal reinziehen kurz, aber nicht so groß, so, ist ja auch cool. Ups, macht es das gerade noch mal die andere Seite, ja fast wie so ein Blatt, auch nicht schlecht. Gut, das wars eigentlich schon. Jetzt muss ich es kurz erhitzen, damit wir mal diesen Cell Creator und diese Bubblewusse nach oben bringen. Ihr müsst aufpassen, nicht zu viel erhitzen, weil da kommt ziemlich viel, sag ich jetzt mal. Vielleicht auch noch stellenweise erhitzen. fast zu viel schon wieder. Ich lasse das jetzt so, weil es wird noch ein bisschen nacharbeiten. Da vielleicht noch. Na, ja, diese Feder hier. Nicht zu viel. Ja cool. Nein, ich lasse es so. Ich lasse es jetzt mal für 10 Minuten einwirken. Und dann könnt ihr es mal von nahem wieder sehen. Dann seht ihr, wie es noch ein bisschen nachgearbeitet hat, weil sonst habe ich wieder zu viel Zellen. Alles klar, dann bis gleich. Ich bin zurück. Schauen wir es uns mal von daheim an. Ich halte mal hier hoch. Ihr seht hier die vielen kleinen Zellen. Das kann ich euch vielleicht auch noch mal zeigen. Ist ja egal, ist ja nur von Test. Wenn man das noch mal erhitzt, dann bringt dieser Bubblebuster noch mal kleinere Zellen raus. Na, seht jetzt hier, was hier noch mal kommt. Okay, egal, nur von Test. So. Und hier haben wir also ja schöne große Zellen. So, die sind jetzt noch gekommen, ne? Durch das nochmalige Erhitzen. Da kann noch mal ich es auch nochmal zeigen. Mache es hier einfach mal. Seht ihr was dann hier noch kommt? Okay, jetzt fahren wir nochmal hier hoch. Das ist auch cool geworden durch das mit der Schnur ziehen. Also kann man auch mischen ne, mit der Schnurtechnik und ist auch cool. Und das ist ja dieses Blatt. Das sieht aus wie eine Alge. Okay. Gut. Dann war es das schon wieder von mir. Jetzt habe ich natürlich viele Zellen drauf, weil ich es nochmal erhitzt habe. Wollte ich eigentlich nicht, aber ich wollte es euch zeigen, wie es funktioniert. Und dann war es das von mir. Ich hoffe euch hat es gefallen. Schreibt mir einfach wieder in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye!